Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon-Schwert. <lacht> okay, ich nehme Ich habe Kopfhörer gekauft. <lacht> ich hoffe, es ist ein bisschen besser als für den Sound für mich. Ähm, ja, wir sind letztes Mal vor dieser Arena gewesen. Ich glaube, wir müssen noch da hoch, oder? Ich probiere das mal ganz kurz. Kann es sein, dass wir das jetzt nachher machen müssen? Ja, nach wie vor gilt, dass es der erste Run für die Nuzlocke ist. Der noch nicht ganz so Hardcore-Mode. Hardcore, Hardcore -Mode. Ich nenne es nicht Nuzloc, weil ich meine eigenen Regeln gemacht habe. Wahrscheinlich äh, habe noch keine Folge hochgeladen. Äh, Hard-Mode oder so. Benennen. Okay, das sind Pokémon, die noch übrig sind. Das sind recht viele, muss ich zugeben. Also, lange muss ich noch umbenennen. Und... Wir betreten gleich die Kampfarena und eigentlich würde ich gerne Floaty vorne haben, aber das Problem ist, dass ich mir glaube, gar nichts bringt vom Typ her, dass der halt einiges besser. ne? Was hat er für eine Fähigkeit? Ah Niesel, nice. Damit wäre halt dann noch ein bisschen besser. Naja, also, ähm, wenn ich gerade schon hier bin, habe ich noch kurz zwei, drei Dailies zu machen. Bandsticker haben wir schon, brauche ich nicht. Ja, bitte. Geil. Dann... Wo war der Barista? Das müsste eigentlich... In Engine City gewesen sein, ziemlich unten. Ja, ich habe jetzt ein AUX-Verlängerungskabel geholt. Das ist einfach 5 Meter lang, das ist viel zu lange. <lacht> ich habe jetzt hier unten einfach einen riesen Kabelhaufen liegen. Aber passt schon. 3 Meter hätten Locker gereicht, aber ich habe natürlich... Ja, 5 Meter kostet ja gleich viel. Nehme ich mal. Egal, glaube ich 2 Franken teuer oder so. Ich glaube die Baristas werden stärker je weiter ich in der Story bin, es kommt nicht darauf an in welcher Stadt die sind, sondern wie weit ich bin. Und dann gibt es halt zwei, drei Punkte, wo wenn wir da sind, dann kriegen wir halt einen Bonus für die. Momentan haben wir den Bonus nicht erreicht, deswegen bleiben sie Level 24 wie letztes Mal. Nice. <lacht> Sorry. Sehr gut. Ey, das ging ja recht einfach. Kaum EP, aber egal. Fehlt dann, hole ich jetzt nicht. Keine Sorge. Barista war eigentlich das, was ich machen wollte noch. Ne? Vielleicht wegen der Musik. Dann gehen wir. Nach Passback, genau. Wo ich ein Schild die äh, Geisterarena hatte. Was ganz cool ist. Und ja, mal schauen. Ich hoffe, dass wir nicht zu sehr auf die Schnauze kriegen. Ich heil kurz sich jetzt halber. geschehen. Ich hoffe, dass wir nicht komplett Level sind, ehrlich gesagt. Das werden wir dann rausfinden, wenn wir drin sind. Risiko. Ja, wenn ein Pokémon stirbt, würde ich es freilassen, aber wenn ich merke, dass ich heilos unter Level bin, kann ich resetten. Aber wenn ich dann schon ein Pokémon verloren habe, dann. Achso, haben wir schon. Dann wird es natürlich trotzdem freigelassen. Und somit geht es los nach Passback. In Folge 15. Ah ja, ich habe hier Nummer 000. Ich habe letztes Mo Wochenende gespielt, das ist sieben Tage her ungefähr. Trotzdem habe ich nicht weiter gespielt privat schon auf dem Schild, aber hier ein nicht. Oh nein, das war die Arena. Ich glaube, ich habe meine Ersatzcontroller letzten Mal mitgenommen für den Updrift, weil diese haben, glaube ich, keinen Updrift drauf. Ich hoffe es mal. Ähm, ja, die Tasse kenne ich schon. Ich hoffe, dass die Controller nicht so viel Updrift haben, weil. Der Drift war letztes Mal voll mühsam. Okay, hier muss ich meinen Stick spinnen, um zu drehen. Ihr seht dann, in welche, Ur äh, welche Richtung ich drehe. Und das ist das ganze Prinzip von diesem... von dieser Arena. So. Mit diesem blauen Porter kommen wir zurück an den Start. Und zwischendurch gibt es diese Arena-Challenger. Okay, wenn ich gegen den kassiere, dann kann ich rechts gegen den. auf dem Port draußen, die da aufgeben. Ich muss, glaube meine Reihenfolge. Sorry. Ja. Eigentlich bin ich gar nicht mit so. Ja, ich muss meine Reihenfolge ändern, auf jeden Fall. Oh ja, das kennen wir sogar. Das ist halt defensiv, das fuck das viel. Und trotzdem scheiße stark. Ich liebe es. Das ist mein. Das Pokémon, das ich neben Amphira immer ins Team mitnehme, egal welche Konstellation ich mache. Ob ich Regen-Team, Hagelteam spiele. Oder mein Bizarro-Raum-Team, weil es langsam ist. Sehr gut, haben wir gewonnen. Bis jetzt habe ich noch keinen Drift gemerkt, also. Vielleicht habe ich letztes Mal die kaputten Controller für mich erwischt. Und habe sie verwechselt. Da muss ich die mal markieren, dass die kaputt sind. Weil wegschmeißen will ich die nicht, weil. waren teuer. Äh, wo war das? Da. Ja, das war richtig mit dem Spezialangriff. Und ich würde gern Fappy World nach oben setzen. Und los geht's zu überlegen. Ähm, okay, ich muss zuerst noch da unten. Ich hätte es überspringen können, wenn ich es getroffen habe, habe aber ich nicht. Hey, ich hasse die Steuer. Okay, ich lasse einfach rollen mal. Jetzt. So eine komische Arena Challenge. Aber hey, wir haben es geschafft. Also Nummer 2 von 3. Jein, würde ich jetzt so nicht sagen. Kann ganz lustig sein, vielleicht. Mal schauen. Kathleen. Ich sehe momentan einfach genau aus wie mein Originalcharakter im Pokémon. Wegen der. Wegen dem Anzug, den haben alle. So! Porrenta in Galar ist nur noch Kampf, was ich voll lächerlich finde, weil Kampfflug echt gut wäre. Aber naja. Ähm, ich habe am Anfang von in Folge 1 ja meinen Living-Dex gezeigt, den ich habe. Und ich habe jetzt von einem Kumpel noch Deon C bekommen, das er legal hat. Und Porygon 2 auch. Ähm, also die sind legit aus einem Event-Verteiler. Und da hat sie zweimal bekommen, weil er zwei Spiele-Versionen hatten. Und ich habe die Event-Verteilungen verpasst. Ein Kumpel schaut aber noch... ein Vulkanion hat aus diesen event verteilungen raus. Und dann habe ich, glaube ich, noch 10 Pokémon, die ich brauche. Also, mein Living Dex Complete kommt echt zusammen. Ich bin mega happy. Hätte ich den ersten Schwertschild gemacht, hätte es nicht gekommen, weil äh, National Dex fehlt, aber ich konnte es in Sonne und Mond halt extrem gut züchten damit. Ich muss noch rechts danach. Ah, das reicht ja nicht. Naja, das ist zu so dumm. Okay, jetzt muss ich hier rüber. Damit ich hier rüber kann. Tada! Und ich glaube das ist der letzte Trainer vor dem Ende. Ja, weil diese Kontrolle fühlt sich auf Neue an. Ich glaube, das ist der Neue, den ich mal geholt habe. Der klickt noch so schön. Okay, rechts nicht. Links schon. Jawohl, das zurück zurück sogar. Nice. Ich gebe mal einen Stahlflügel wegen den Low KP. Da muss ich vielleicht nicht mal einen AP-Bonus geben noch. Ein Crit, natürlich. Und wegen dem Expertengut macht halt Luftschnitt noch mehr Schaden. Ist eigentlich klar, wenn sie Kickli. normal. Ich hätte es erwartet vielleicht, dass sie hier drei Pokémon geben noch und einen äh, Capoeira dazu. Weil wir haben ja... Dings äh, Wie ist es? Rabauts. Geil, ein Crit. Äh, wir haben ja Rabauts, also Med ja nicht Meditier das war das. Ähm, Capoeira wäre eigentlich voll die gute Möglichkeit gewesen. Also hätten wir Kikli noch schon und Capoeira für diesen Typen hier, drei Pokémon. Hätte ich eine Chick gefunden, aber naja. Okay, ich glaube, ich muss nicht mal heilen. Scream ist ein bisschen gedamaged, aber schaffen wir schon. Und somit geht's los in die Arena Kämpfen. Arena Mission erledigt. In die Arena. Mission wollte ich sagen, aber die sind ja fertig. Ich hoffe diese Kopfhörer gehen besser. Ich hatte letztes Mal hatte ich noch solche mit den und die tun nach einer halben Stunde richtig weh. Diese hier sind besser, die haben so einen Gummiaufsatz. Willkommen Arena Challenger. Ich bin da. Wird dein Herz unterschüttert bleiben, egal wie es deine Pokémon durch meine Attacken ins Wanken geraten? Beweise mir, dass du das Herz einer wahren Kriegerin hast. Von ihr gibt's äh, Pokémon Stahlschwingen. Äh, Zwielichtschwingen, nicht Stahlschwingen, Entschuldigung. Twilight Wings. Voll gut, also auf YouTube unbedingt Twilight Wings schauen. Ist äh, ein Kinderprogramm. Das heißt, es ist, man kann keine Kommentare abgeben, man kann sich im kleinen Bildschirm anschauen auf dem Handy. Aber Twilight Wings ist echt super. Und ich glaube Folge 4 war das, wo sie vorkommt. Wenn man ihren Kampf hat, wie sie immer stärker werden will und so. Und das war voll so cool. Soll ich schon Dynamaxen? Nein. Ich gebe mal einen Luftschild normal rein. Boah, das Ding ist tanky ein bisschen. Okay, es ist Level 34. Das hält schon was aus. Wobei eben mit stab Expertengurt. Sollte es eigentlich gut Damage machen und der sehr effektiv. Dass es da kein One-Hit gibt, ist schon stabil. Schleuder, nein. Jetzt kann ich mein Item werfen, wenn ich da Eisenkugel spiele, macht er mega Damage. Meine Fähigkeit Niesel ist überbrückt, das heißt, es wird nicht mehr regnen, wenn Pelippa das Board betreten würde. Aber das ist eh schon zu spät. Ja, Pandagro kann genau von Feenattacken richtig hart kassieren. Ach du Scheiße. Ich riskiere es mal und gebe mal einen Supertrank rein. Ich hoffe, dass er nicht nochmal critten kann. Nein, sehr gut. Ich spiele auf meinem Pandagro äh, Sch nicht Schafklaue. Scharfklaue spiele ich woanders. Wie hieß dies? Ähm... Großwurzel. Klingt mega random. Oh nein, oh nein, oh nein. Okay, macht nichts. Doch, macht das. Ist auch gut von mir aus. Waren das schon 5 Runden? Fußkick. Pandago ist recht schwer. Ähm... Großwurzel wegen der Fähigkeit Eisenfaust machen Faustattacken mehr Schaden. Das heißt, ich spiele Eisfaust, Feuerschlag, Donnerschlag und Ableit hitclub drauf. Lauchzillot ist auch reiner Kampf gegen... Kampf kann man psycho nehmen. Äh, vorhin gegen wegen Unlicht gegen Faust, äh, gegen Fußtritt sehr effektiv. So. Ähm, ja, auf jeden Fall. Dann habe ich mit Eisenfaust einen damit der mit Stab schon... fuck... reingeht. Der Fug, was war das jetzt gerade? Ich deiner merkst jetzt schon mal. Dann nehme ich einen Elite bonus von deiner Düse. Ähm, ja, auf jeden Fall. Uplight -Heap wird dann durch Stab gestärkt, durch die Eisenfaust gestärkt. Macht mega viel Damage und Großwurzel. Also, ableit sagt 50% des Schadens, den ich austeile, kriege ich geheilt. Und Großwurzel sorgt dafür, dass ich nochmal 30% mehr kriege oder so. Oder 20% oder 30. Das heißt, ich heile 70 oder 80% von dem Schaden, den ich austeile, heile ich wieder. Das ist gut. muss Pelper unbedingt noch auf Nama heilen kurz. Ich hoffe, das geht klar. Eigentlich soll sie einen machu haben, meinte ich. Oh ja, Psychokinese unbedingt. Ist besser als Konfusion, eindeutig. Sind mit Step 40 Schaden mehr, so also äh, 60 Schaden mehr so. Also. Genau und die spielt glaube ich, spiel, glaub ich ein Dynamachu Ich muss heilen jetzt unbedingt. Das ist das Problem und ich hoffe, der hat keine zu guten Attacken drauf. Sobald es mehr als 50 Prozent Schaden macht, habe ich Problem ne. Ich mochte ihren Bruder am Anfang mehr, aber mit der Geschichte, vor allem aus Twilight Wings, mache ich Saida jetzt recht gerne eigentlich. Muss ich zugeben. Cooler Charakter. Natürlich volles Dynamax-Level. Hat man gesehen, wie viel der Balken sich füllt? Dynadark, oh nein. Oh, okay, das macht nicht so viel zum Glück. Aber es macht jede Runde mehr. Na toll, also. Deiner Düse. Das ist meine letzte Runde in Deiner Max, wenn ich es richtig habe. Weil ich geheilt habe. Dafür nehme ich nochmal einen In-Boost. Wenn ich es richtig habe, würde ich das dritte nicht überleben. Vor allem nicht, wenn ich klein bin. Und ich kann nicht mal in Drift C pilly wechseln, weil Unlicht echt scheiße Damage macht. Ich muss noch meinen Hypertrank nehmen. Nein, den Supertrank hat gereicht, ich Idiot. Egal. Hoffen, dass es nicht zu so viel Damage macht. Ich hätte doch einen Schutz. Ja, Schutzschirm bringt auch nicht so viel. Okay, ich habe ein Problem. Vielleicht muss ich noch in Reflex rein. Tank. Ich riskiere es nochmal. Ich lasse Pelippo noch drin. Theoretisch müsste ich jetzt ein Siedewasser probieren und hoffen, dass er brennt. Eigentlich wäre das jetzt ganz gut. Okay, der hat meinen Init-Bonus wieder ausgeglichen durch das. RNG-Gott, komm. rng -sus. Okay, mein Expertengurt ist weg. Nein. Fuck. Risiko. Risiko. Der macht weh. Oh, ich habe überlebt. Jawohl, ich habe gewonnen. Oh, das war knapp. Ich hätte nicht mehr so viel heilen müssen. Und nur Big Daddy... Ja, das ist Scheiße. Big Daddy ist tot. Das hab ich voll vergessen schon wieder. Ich konnte den Kampfgeist deiner Pokémon deutlich spüren. Nice. Ich danke dir für diesen Kampf. Unser Schlagabtausch hat mich einiges gelehrt. Überraschenderweise hat der Kampf gegen dich mein Herz regelrecht zum Tanzen gebracht. Dabei weiß ich, wie wichtig es ist, als Kriegerin die Fassung zu wahren. Aber genauso wichtig ist es wohl zuzulassen, dass der Kampf das Herz berührt. Diese Einsicht habe ich dir zu verdanken. Hier, der Kampforden ist dein. Dankeschön. Übrigens, nur noch das Info, du und, Team, werdet... du und dein Team, ihr werdet noch viele Kämpfe gemeinsam bestehen viel zusammen erleben. Ich hoffe, jedes dieser Erlebnisse wird eure Herzen stärker werden lassen. Wir Vergeltung, okay. Ah, wenn wir langsamer sind. Ich nehme mal Olaf mit. Jetzt krallen wir aufs Wucht nochmal. Alles, was physischen Kontakt stellt, ne? Genau, das war ganz gut. Eigentlich müsste ich ja Hawkeye mitnehmen von der Reihenfolge her, mal endlich. Hätte ich drei fliegen. Nee, das lasse ich mal. Muss ich leider jetzt passen. Okay, Olaf, Edis und habe ich Bonus? Kriege ich Boost auf Olaf? Ich muss nur noch ein item finden für den jetzt und ich muss ein paar ep-Bonbons farmen wieder ja es klingt doch gut ne ja diese Eisenkugel ist halt mit äh mit der Wurf-Attacke, mega gut. Float, die darf kämpfen. Ist das gescheit? Nein, ist es nicht. Ich glaube, der Wald ist ein Feen-Typ nachher. Also der ganze Wald besteht aus vielen Monstern. Ich glaube, mein Voldy mag dich. Prima, dass ich die hier treffe. Du kennst doch die berühmte antike Stätte von Passberg, oder? Nun angeblich soll sie mit der Heldengeschichte von Galar zusammenhängen. Allerdings scheint mir das, was heute noch dort oben zu sehen ist, kein Original aus alten Zeiten mehr zu sein. Ich wünsche dir die antike Stätte gerne Ich würde dir die antike Stätte gerne zeigen. Nachdem du mir jetzt mal schon einen hilfreichen Denkanschluss gegeben hast, würde mich deine Meinung dazu interessieren. Oh nein. Was in aller Welt war das für ein Geräusch? Kommt das hätte von der antiken Stätte? Schnell, lass uns nachsehen. Komm, Voldi. Ich gehe ja schon. Alles klar. Ich Weiß alles sein Hör erst auf, wenn wir auch den letzten Wunschstern gefangen haben, gefunden haben. Ich werde so viele Wunschsterne auftreiben, dass der Präsident mich mit Dankbarkeit überschütten wird. Patinaraia, als Pokémon des Liga-Präsidenten, solltest du dich glücklich schätzen, an meiner Seite für ihn Wunschsterne suchen zu dürfen. Ich hasse den Typen so sehr. Nicht du schon wieder. Ich verstehe schon, was hier vor sich geht. Du wirst mir die Wunschsterne wegnehmen, um die Gunst des Präsidenten zu erschleichen. Ein perfider Plan. Das muss ich dir lassen glaube, du glaubst doch nicht die Ernste, dass ich dir das durchgehen lasse, oder? Niemals schätze ich zwischen mich und dem Präsidenten, ist das klar? Okay. Jetzt muss ich gucken, ob ich mit... ...Fabular durchkomme. Zurück in der Wüste. Passt doch. Ein Burn bringt hier einfach gar nichts deswegen würde ich mit luftschnitt reingehen alles klar also diese aktion ist im klar was ich drauf habe. so so habe ich eigentlich meinen experten gut wieder ja man habe ich zum glück bin ich schneller. Olaf kriegt jetzt hier noch ein bisschen schneller Level zum Glück. Ah, nicht mehr jetzt connected the burn. Nice. Okay, die Frage ist jetzt: Ziel wird eventuell vergiftet oder Matchbombe auch? Matchbombe ist stärker und ich habe eh mehr Spezialangriff, sorry. Dann ist Matchbombe besser. Muss ich nochmal kurz gucken: Ist das reine Psyche? Oh, steht nicht. Okay, ich gehe extra nicht nachgucken erst. Aber ich glaube, Primano ist noch reines Psycho und erst später zu federn. Ja, extrem. Zwei sind tot, bis ich mal heilen muss. Okay, das haut schon rein. Gebe ich zu. Er hat noch zwei Pokémon übrig danach. Perfekt. Ich gehe jetzt kurz nachgucken, jetzt, was Primano ist. Weil <lacht> jetzt ist eh tot, jetzt kann ich es nicht mehr nutzen für mich. Wow, jetzt habe ich kompletten Scheiß eingegeben. Primano hier. Typ Psycho, okay. War ich doch recht. Naja, die Geschichte kennen wir ja schon. Ponita, so so. Ich muss heilen. <lacht> ja, was ich vorhin sagen wollte, ist, dass äh, alle Regeln unten in der Beschreibung stehen, natürlich, natürlich an die ich mich halte mehr oder weniger. Die einzige Regel, die ich eigentlich wirklich gebrochen habe, ist, dass ich nicht flüchten will. Die habe ich gebrochen für zwei überlevelte Pokémon, die mein komplettes Team gewiped hätten. Und habe ich einfach aus der Vernunft heraus für mich selber sagen müssen, lieber flüchte ich jetzt. Auch wenn es nicht ganz so der Sinn davon ist. Oder einmal? Kann auch einmal gewesen sein, bitte. ich weiß nicht mal. Ein oder zweimal habe ich es gemacht und sonst nicht. Nichts Wiederholung, Fappy Bird hat dich vergewaltigt. Sag mal nicht, Entschuldigung. Natürlich. Wie kann das sein? Warum kommt mir schnell so ein Taugenichts wie du in die Quere? Ich bin der Auserwählte Präsidenten. Ich bin es, der den Schenk besiegen soll. Der Elite-Trainer, dem, dem die Zukunft Galas anvertraut werden soll. Und trotzdem... Arena Challenger Betis... Ich hatte mich schon gewundert, was du vorhast, zu dir das Patin Patinarei von Präsident Rose ausgeliehen hast und losgezogen bist. Aber das hier macht mich sprachlos. Du kannst doch eigentlich nicht einfach die antike Städte demolieren. Was kümmern sich ein paar alten Steine, wenn auf dem Spiel steht, was in tausend Jahren aus dieser Region wird? Glauben Sie etwa, dass, es, dass Sie dem Präsidenten mit ihrer Wankelmut eine Hilfe sind? Wenn Sie wirklich seine Assistentin sind, dann unterstützen Sie ihn gefälligst auch. Bötes, das reicht.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 Du hast ihn gehört, Betis. Deine gesammelten Wunschsterne kannst du der bei mir überlassen. Ah, und das sind ja auch schon Sanja und Adi. Was für ein Schlamassel, nicht wahr? Es schmerzt mich, einen Challenge auf diese Weise scheiden zu sehen. Aber es hilft nichts. Arena-Challengen üben eine Vorbildfunktion aus und haben sich da stets tadellos und fair zu verhalten. <lacht> Und trotzdem haben wir keine Ruhe von dem. Jetzt erinnere ich mich auch wieder daran. Bei einem Kampf von um Betis hat der Kommentator mal erwähnt, dass Betis keine Familie hat. Als Rosin dann unter seine Fittiche nahm, begann Betis alles für ihn zu tun. Ich muss nachher kurz nachdenken. Oh, was für ein Desaster. Hoffentlich lässt sich die antike Stätte wieder restaurieren. Nope. Oh nein, die Wandmalerei ist völlig ruiniert, Aber dass doch diese Statue ans Tag und Licht gekommen ist, ist Glück im Unglück. Was an dieser Entdeckung ändert unser Verständnis der Legende im Galax am meisten? Die Pokémon. Genau, diese Wesen, die wie Pokémon aussehen, führen ein Schwert und ein Schild bei sich. Sie stehen außerdem ganz klar im Vordergrund und stechen viel stärker ins Auge als die Helden. Ist jetzt sonst noch irgendwas an den Statuen aufgefallen? sind beides richtig, ja. Genau, damit können wir wohl endgültig davon ausgehen, dass es zwei Helden gab. Die Frage ist bloß, warum in Knospien dann nur eine einzige Heldenstatue steht. Diese Statuen sind viel älter als die Wandteppich oder die Heldenstatue im Hotel. Deshalb dürfte was, das, was wir hier gefunden haben, näher an der Wahrheit dran sein. Was lässt sich daraus Schluss vollern? Beides. Genau, das habe ich mir auch gedacht. Wie es aussieht, trug ein Pokémon ein Schwert mit sich und das andere einen Schild.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 Danke jedenfalls für deine Hilfe. Ich glaube, diese Entdeckung könnte zu einem richtigen Durchbruch werden. Wenn du dich jetzt wieder der Rainer Challenge widmest, sollten die dir helfen. Als nächstes geht es für dich nach Fairbelly, richtig? Dann mal viel Erfolg dort. Je Geld. Ich weiß, nicht, dass das jedes Mal. Für mich jedes Mal unglaublich witzig, deswegen. Ist mir klar. Alter. Hat das ja dasselbe nochmal gesagt? Warte mal, warte mal, warte mal. Das habe ich jetzt Mal vergessen. Damit kann man einen Mortipod entwickeln. Und ich glaube hier hinten kann ich auch noch hin. Bin mir aber gerade nicht sicher, das müsste ich kurz ausprobieren. Vielleicht war ich da auch schon. Nö, aber sieht so aus, als könnte man es. Schade. Okay, ich muss kurz heilen. Ich verkaufe ein paar Items. Äh, und dann geht es weiter. Na, machen wir noch diese Folge. Aber ich muss kurz Nasenspray holen. Sonst kriege ich keine Luft. Alles verkaufen. Für 4000. Nice. Kann ich was kaufen, was gescheit ist? Mal schauen. Superbälle habe ich 37. Das ist okay. Ein paar Hypertränke. Ich kann 100 kaufen, glaube ich. 101. Ich kaufe mal 21. Passt. Gut, also ich gehe kurz. Ich komme gleich wieder. Okay, hallo. Irgendwann bin ich ins Inventar gegangen, aber ich glaube, ich habe den Controller, der da keinen Drift hat, weil es ist nichts passiert. Aber wir können jetzt weitergehen. Und somit... Das voll süß, Maracamba da. Ich frage mich gerade, irgendwo gibt es eine Ruine, das weiß ich. Ich dachte, das wäre. Ah, ne, das ist hier Route 8. Ach so, jetzt ist. Ja, okay. Was kriegen wir? Ach, wie cool, ein Primano. Ja, das pisst jedes Mal, wenn Fappy Bird die Bühne betritt. <lacht> Muss ich ein bisschen aufpassen, ne? Okay, jetzt sehen wir die Typenvorteile, das ist schon gut. Das ist ein Support-Pokémon. Bitte kein Crit, bitte kein Crit. Oh. Ah, ich habe mir keine Hütepapelle bin so dumm. Ich habe jetzt Überwelle gesucht. Ich muss auch noch eine Endcard zusammenschneiden. Und wenn ich das mache, mal schauen. Irgendwie würde ich gerne irgendwie bei Pokémon, weiß ich nicht wie. Bei Assassin's Creed war es einfach, weil es ein Intro, eine Intro-Frequenz gibt. Findet jemand starke Emotionen, bringt es ihn auf gewaltsame Art zu schweigen. Egal, um wen es sich dabei handelt. Das ist voll heftig, ne? Ich muss den Spitznamen natürlich. Dumm. Also, warte mal kurz. Die können da runter, dann muss... Ich würde ich also so machen, aber okay. Ähm... Steinrich ist da, Velosi da, die sind alle da und Primano kommt ans Ende. So. Okay, es so hat eine Attacke, die Schaden macht, oder zwei, immerhin. So, ich kann hier diese. Ah ja, hier so. Dann greifen die mich an. Vorentwicklung von Olanga. Ja, ich glaube, eine Nuzlocke Blind in dem Pokémon-Spiel wäre halt recht heavy. Könnte man vielleicht, wenn irgendwas noch rauskommt nächstes Jahr, könnte man das vielleicht machen. Aber ich glaube, da würde ich es normal spielen auch wieder. Alright. Habe ich eigentlich Sonderbonbons? Wäre noch cool für Olaf. Ne, ich habe gar nichts. Nope. Hätte ja sein können. Okay, ich würde hier drin gerne ein bisschen meine Items zusammensuchen. Ich sehe da schon einige Pokémon... pokebälle rumliegen, meine ich. Nicht Pokémon. Na? <lacht> Suchst du nach Pilzen, wusste ich schon, dass die Pilze hier leuchten? Ja, wusste ich schon, danke. Regen! Immer Regen! Ich das guckt, Lamelux Giftfee. Kann das sein? Sehe ich noch nicht. Aber oh, dem bin ich mir gar nicht sicher. Ich weiß, es ist ein Gifttyp, aber vielleicht Giftpflanze. Ne, Giftfee. Den Fall, wenn es Fug. Ja, erstaunen ist halt so gut, wenn es langsam ist, ne? Kann bitte mal was brennen? RNG ist gar nicht auf meiner Seite im PvE. Im Versus kriege ich das immerhin, dass es brennt. Super. Oh nein. Oh nein. Fuck, macht das viel Schaden. Ich muss wechseln. Als Matschbombe. Gift auf Gift geht, ja, aber... Gegen Pflanze hilft es sogar noch ein bisschen. Okay, nur 13 Schaden. Entweder verpasse ich immer, dass es schon 5 Hunden sind. Nein, ich weiß, wollte ich noch nicht. Weil Niesel sollte nach 5 Hunden aufhören mit dem... Nassbrocken, den ich auf. Pelipper Spiel im PvP 8 Stunden regen. Das ist voll gut, weil Wetterteams sind momentan nicht so omnipräsent und deswegen hat man ziemlich viel Chancen mit Wetterteams tatsächlich. Oh, ich kenne seinen Typing nicht mehr auswendig. Okay, es war kein Film pokémon <lacht> Ich glaube, Geist. Äh, vielleicht auch nur Geist. Ich meinte ein Geist ist dabei. Aber mal für die Pose. Nein. Nein. das alles nur für ein Item. Oh, ich mag diesen Wald. Der ist voll cool. Aber man kann wirklich an allen Pilzen rücken. Ich sollte mal trainieren, echt. Genau die hier. Ich sollte mehr Pokémon mitnehmen. Lamelux, jetzt kann ich seinen Typ angucken. Ich mein, kann sein Giftpflanze. Macht eigentlich Sinn als Pilz, ne? Eigentlich. Pflanze Fee, uh. Okay. Defensives Stück Scheiße. Ich muss kurz ein Heal-Item nehmen. Wir eröffnen gleich mit zwei Fliegenden. Das ist ein bisschen doof. Die Frage ist, ob ich swappen sollte mit Ja gegen Bars. Flauschi wird nicht viel machen können. Sludge Bomb ist ja halt gut. Der kann nicht viel... Ähm... Ich nehme Scream rein, sicherheitshalber. Aber mit Floaty, nicht mit Fappybird. Einfach. Um zu leveln. Okay, interessant. Das Mutprobenperchen, Okay. Vulnona und Kirlia. Interesting. Ach, wie geil, der kopiert Fähigkeiten. Genau, mein Item-Bunsticker kann nicht verwendet werden. Toll. Ähm, ähm, ähm, ähm, ähm. ähm. Spukball und Sludge Bomb. Matschbombe natürlich. Weil ist ja psycho Ein Psychotyp macht mir ein bisschen zu schaffen, ehrlich gesagt. Okay, Olaf holt auf. Nein, nicht mein Item, nicht mein Item. Okay, glaube ich nur bei S-Bahn-Items. Bei Bären und so. Okay, das Spukball war schon geil. Das Targeting hier ist scheißegal. Der wählt immer, wenn nur ein Pokémon steht, wird er bei einem, das aus ist wichtiges. Ah ja, Level 28, stimmt, der hat ja keine Bedingung. Jetzt kriegen wir einen Maulzinger. Ich mag das Vieh. Genau hat einige coole Pokémon dabei. Die Haare auf seinem Kopf sind zu einem Eisenhelm oder zu einem Eisenhelm artigen geworden. Äh, Eisenschädel kriegt auch einen Bonus von seiner Fähigkeit, ne? Das grinst sogar, geil, ich liebe das Vieh. Ja, ich guck mal, wenn, ähm, je nachdem... Ah, das wollte ich nicht. Je nachdem muss ich nach diesem Wald mal in die Naturzone zurück. Vielleicht ein bisschen raiden. Und ein paar Level machen. Floaty. Ja komm, Risiko, sonst kann ich auf Scream wechseln. Ja, das habe ich gemerkt, dass die Pilze regieren. <lacht> die meisten sind nur Lampen und manchmal locken sie die hässlichen Dinge an. Oh, was war es sehr ja, wohl nochmal? Psycho, ne? Ich kenne die ganzen Typen nicht. Psycho normal. Hui. Ich mag die Animation, wenn ich trifft drehe, das ist voll süß. Ich lese jetzt gerade den Manga, ich bin bei Gen 4. Ziemlich am Ende meint, hoffe ich mal von der Story her. Wobei, Safe Esprit sprit Ja, vielleicht mittig, zwei Drittel maximal. Ähm, da kommt ein trifft Zeppeli vor, weil die Arena-Leiter in 1 hat. Zwei männliche, ich dachte es ein männliches und es weibliches. Naja. Und das, naja. ähm das Driftzippel ist ein bisschen größer. Oh nein. Rutsch. Hui! Alles klar. Na, ich glaube, ich muss noch mal einen Rundlauf machen. Ja. Ich hätte da nicht mal gesehen, dass es da durchgeht. Ah, da komme ich runter. Nein, ich... Okay. Mein Fehler, sorry. Dann Pelzebub, die Vorentwicklung von Olanga. Weiterentwicklung von diesem kleinen. Wie ist er nochmal? Dieser kleinhärzliche Kobold. Oh, ich mag, wie trifft Cepili guckt, das ist voll süß. Ich weiß, es ist G äh, Fee und Licht. Zumindest Olanga. Nein, wir machen keinen Abgangsbrunnen. Abgangsbrunnen ist voll heavy. Eigentlich. Okay. Das wäre noch was gewesen zu so gucken, was Olaf überhaupt lernen kann. So die Attacken, die jeder kann, kann er auch. Er könnte theoretisch Schaufler lernen, statt Kratzer wäre das ganz gut eigentlich. Wobei Zahltag auch nicht viel besser ist. Aber das Problem ist, Rambo's je leichter ist, und er ist nicht schwer. Also je schwerer es ist, desto mehr Damage macht es. Und ich meine, dass Mauzi nicht schwer ist. Boah, finde ich, ist nur ein Pokédex. Was hat er für eine Nummer? Ah. Steht nicht, natürlich. Wie schwer ist Mauzi? Ähm. Müsste, glaube ich, gleich kommen. Wobei, die gehen dann nicht nach Erscheinungsrate da. Ja, 28 Kilo. Es lohnt sich nicht. Alles ist schwer, aus der... Also alles, was man mit einer Stahlattacke treffen will. Zumindest. rennt der. Oh, die ist gut, die ist gut. Eine Variation dazu ist Voltwechsel. Und das sind wir auch schon. Fairbelly. Echt coole Stadt. Und da ist die Arena. Und ich würde sagen, Fairbelly besuchen wir nächstes Mal, weil jetzt sind wir fast eine Stunde dran. Ich bedanke mich für's Zuschauen, auf euch jetzt gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Cheerio!